Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben, Bartok. Er ist einer der intelligentesten, spannendsten und besten Rapper Deutschlands. Das sagen die Fans, Kollegen und Kritiker gleichermaßen und ich. Hier ist Megalo. Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für dieses ähm, ja, warme Willkommen. Ja, hast du dir verdient. Also ich, ich, ich, Es geht ich, es zu beweisen. Ja, also es ist wirklich so, äh, du stehst seit Jahren schon äh, auf meiner Wunschliste ganz oben, was Interviewpartner betrifft. Wow. Und umso froher bin ich, dass es heute also endlich geklappt hat. Und äh, danke schon mal im Vorhinein für ich deine danke. Bereitschaft, dass du hier bei unserer kleinen Sause mitmachst, weil äh, das ist ja jetzt kein Party-Talk. Insofern großer Respekt auch für dich gleich mal zum Einstieg. Ja, also es gibt so vieles in deiner Biografie, dass ich gerne mit dir besprechen möchte. Und äh, wenn ich mir so den Verlauf deiner Biografie so angucke, dann fällt einem auf, dass die nicht ganz linear ist. Also es gibt Umbrüche, Umwälzungen, krasse Einschnitte in deinem Leben. Was würdest du denn so als die herausstechendsten davon bezeichnen, die dich am meisten weitergebracht haben? Umbrüche. Ja, das, der eigene Blick aufs Leben ist natürlich immer ein anderer, als wie es von außen aussieht. Ich würde mal sagen, so die Konstante in meinem Leben, zu der es aber auch Umbrüche gibt, ist halt die Musik. Also, dass ich irgendwie mit 12, 13 Jahren Musik so kennengelernt habe oder Rapmusik, sage ich mal, dass ich das Gefühl hatte, dass oder beziehungsweise dass es mich bis heute immer, immer noch weiter begleitet hat, irgendwie Jahrzehnte später quasi. Aber auch mit dieser Sache, obwohl es sozusagen klar war von Anfang an, dass das irgendwie etwas ist, was mich mein Leben begleitet gab es damit auch die meiste Auseinandersetzung. Nämlich dann, wenn es darum ging, wird das jetzt quasi der Beruf oder der Weg, den man geht, um auch Geld zu verdienen oder eben nicht. Also ja. Vor knapp zehn Jahren oder gut zehn Jahren jetzt war ich an so einem Punkt, wo ich eigentlich mit der Musik aufhören wollte und gesagt habe, es ist halt nur ein teures Hobby jetzt in meiner bisherigen Erfahrung gewesen. Ich hatte sehr viel auf dem Independent-Weg mit Freunden, sage ich mal, ein eigenes Label gegründet und alles so probiert, aber sehr viel Lehrgeld gezahlt und es war wirklich nur ein teures Hobby, dann kam Familie ins Spiel und einfach mehr Verantwortung, die ich übernehmen musste und es hat sich halt nicht rentiert. Und Also rückblickend betrachtet würde ich sagen, das war so die Grö der größte Scheideweg und ich bin sehr froh, dass ich dann die Möglichkeit bekommen habe, im Anschluss eigentlich erst eine Karriere zu bekommen. Das heißt, das ist ja ein ganz, ganz schlimmes Dilemma, weil auf der einen Seite siehst du, dass genug Kreativität und Feuer und alles vorhanden ist aber dass du nicht davon leben kannst. Das ist ja, als würde mir ein Arm abgehackt werden oder so. Und dann hast du aber bewusst für dich entschlossen, du es eigentlich trotzdem weitermachen. Allen Widrigkeiten zum Trotz. War da ein bisschen Glück dabei oder hast du das Glück auch erzwungen? Ich würde sagen, beides. Ich glaube, man muss sozusagen, es gibt ja diesen Spruch seines eigenen Glückes schmied. Ich glaube, ohne eigenes Zutun geht es nicht, aber... Ähm ja, ich habe dann schon auch Hilfe bekommen in Form eines Deal-Angebots. Also heutzutage kann man sich das, glaube ich, gar nicht mehr so vorstellen, weil die Möglichkeiten mit Social Media, YouTube schon eigentlich so sind, dass man auch als ja, Künstler ohne Labelstruktur auch sehr weit kommen mhm. kann, wenn man weiß wie und nicht, dass es jeder schafft, aber es ist so einfacher geworden, auch mit Social Media die Fans direkt zu erreichen oder Leute, die potenziellen Zuhörer. Und ähm, vor, sage ich mal, zehn Jahren oder noch ein bisschen mehr war das noch nicht so. Da war das alles irgendwie noch im Umbruch mit Social Media. Und man war eher so in der Musikindustrie an die alten Strukturen gewöhnt, dass es da immer irgendwie, ein, dass da Geld vor allem dahinter stecken muss ein Promoteam irgendwie. Man muss halt über den klassischen Weg Fernsehen und äh, Printmedien und so weiter. Und es war halt einfach eine Kostenrechnung. Und niemand wollte mit mir sozusagen also diesen Weg gehen und sagen, okay, wir müssen halt erstmal Geld investieren, um diesen Mann auf die Bildfläche zu bringen. Und das rentiert sich halt erst später. Also es ist nicht so, dass das Geld dann sofort kommt. Und ja, ich habe dann tatsächlich das Glück gehabt, nachdem ich gesagt habe, es wird nichts, ich kann es nicht machen in der Form, dass ich dann ein Dealangebot bekommen habe von Max Herre, Freundeskreis, ja. war ja auch eine Größe oder ist auch natürlich nach wie vor einfach ein wichtiger deutscher Musiker. Und ja, da habe ich dann Strukturen zur Verfügung gestellt bekommen und einfach auch finanzielle Unterstützung und geistige Unterstützung, einfach Manpower, die ganze Expertise von Max Herre und seinem Team. Und das war dann der entscheidende, sage ich mal, Glücksfaktor, der es dann dazu geführt hat, dass ich noch eine Karriere bekommen habe. Wir reden hier aber auch schon über eine Zeit, da hattest du ja auch schon, ich glaube, drei Top Ten Alben oder zwei. Also das kam alles danach. Sozusagen. Genau, es kam genau. danach und ja. trotzdem hast du ja immer noch... Äh, nebenbei andere Sachen gemacht. Du hast ja nicht nur Musik gemacht. Du ja. hast halt in einem Lager gearbeitet. Richtig, ja. ja. Ja, genau. Also als dann der Deal kam sozusagen, mhm. da war ich ja schon, also da war in meinem Bewusstsein, ich mache Musik jetzt nicht einfach nur, weil es mir Spaß macht, sondern es muss halt in irgendeiner Form auch was abwerfen. Also ich, ich könnte auch weiter ausholen meiner Familiengeschichte und sagen, dass meine Mutter und generell, also das war einfach klar, dass ich irgendwie einen akademischen Weg gehen muss. Meine Eltern, vor allem meine Mutter, haben aus ihrem Leben alles dafür getan, um in der Lage zu sein, Bildung eben zu bekommen, studieren zu können. Und es war klar, dass ich als erstgeborener Sohn diesen Weg gehen muss und ich habe es halt nicht ganz durchgezogen. Also ich war lange gefangen zwischen, ich versuche meine Eltern auch glücklich zu machen und irgendwie natürlich das Erbe von dem Privileg letztendlich, was man dann bekommt, wenn Eltern sich irgendwie für einen Weg entscheiden und da alles reingeben und dann einfach zu merken, dass es nicht mein Weg ist. So dieser institutionelle Bildungsweg, das war einfach von Anfang an nichts für mich wirklich. Ein bisschen hast du ja studiert. Klar, ich habe es versucht, genau. Ich wollte ein guter Sohn sein. Ich habe es mhm. versucht äh, parallel zu fahren, das eigene Label damals mit Kollegen und irgendwie zu studieren. Im Studium wurde ich dann ex also es hat letztendlich bis auf ein bisschen Erfahrung über das Studieren an sich und ein bisschen Business-Erfahrung irgendwie hat das nicht viel gebracht. BWL war es. BWL, genau. Ja. Konntest ja ein bisschen Marketing mitnehmen wenigstens. Genau. Ja. ja, das schon. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nichts gebracht hat. Da lernt man schon auch irgendwie Systeme kennen. Und Aber ähm, im Nachhinein, wenn ich von Anfang an sicherer gewesen wäre, dass meine Entscheidung die ist, Musik zu machen, wäre ich vielleicht auch insgesamt äh, anders, also wäre wär das insgesamt anders verlaufen. Also ich war immer so ein bisschen beides probieren, das eine für mich, das andere so aus meinem Erbe heraus oder einfach um die Familie irgendwie auch glücklich zu machen und das hat dann nicht funktioniert. Deshalb kam erst sehr spät die Entscheidung, wenn ich es dann jetzt mache, dann mache ich es halt richtig. Also wenn ich nochmal die Chance bekomme und dann war es wie gesagt der Deal bei Max Herre und für mich war dann klar, ich kann jetzt nicht irgendwie das klassische Musikerleben leben, sondern es muss halt alles investiert werden. Es kann jetzt nichts dem Zufall überlassen werden, das heißt, jegliche Gelder, die durch so einen Deal generiert werden, müssen in die Produktion und in die Musik und den Traum sozusagen fließen, aber... Nebenbei habe ich ja noch Verantwortung, muss eine Familie ernähren oder möchte. Und deshalb war klar, dass ich einen Job brauche, den ich nebenbei machen kann, sodass ich die Musik machen kann, da alles geben kann und trotzdem irgendwie Geld verdienen. Und dann, ja, da ich kein fertiges Studium oder irgendwas so vorzuweisen hatte, war irgendwie im Lager bei einem großen Paketversandunternehmen das, was am einfachsten machbar war. Und das habe ich dann tatsächlich sieben Jahre gemacht. Also ich war dann im Lager und habe einfach Container ausgeladen, Pakete aufs Fließband. Also es ging sehr auf den Rücken. Es war eine sehr... Körperliche Arbeit, jeden Tag einfach mehrere Stunden. Ich habe es mir am Anfang so als gutes Fitnesstraining schön geredet, das war es natürlich nicht. <lacht> zwei Bandscheiben oder leichte Bandscheibenvorfälle äh, hat es auch gebracht. Aber ich konnte zum Glück dann mein Ziel also weiterhin erfüllen, Familie ernähren und trotzdem in die Musik noch investieren. Und das hat ja dann zu zwei Top-10-Alben geführt und ja. war dann quasi im Nachhinein die richtige Entscheidung. Und jetzt kannst du von der Musik leben? Ja, es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt und gerade jetzt pandemisch, von der Pandemie ist her, ist es natürlich auch gerade ziemlich schwierig, aber ich bin seit drei Jahren in der privilegierten Situation nicht mehr im Lager arbeiten zu müssen und nicht mehr im Lager zu arbeiten, habe dann auch dann quasi alles auf eine Karte gesetzt und bin jetzt Vollzeitmusiker, sagen wir es so. Kann man da einfach so mal unverblümt sagen, dass dein Lebenstraum wahr geworden ist? Ja, im Prinzip kann man es sagen, es fühlt sich, also ich würde ein aber anfügen, weil es sich nicht so anfühlt wie, sage ich mal jetzt, dieser ganz blauäugige Traum, den man vielleicht so gehabt, ich weiß gar nicht, ob ich ihn jemals so gehabt habe, weil es bei mir gar nicht so darum ging, dass ich mir vorgestellt habe, ich werde irgendwann mal das werden, sondern es war einfach immer das, wofür mein Herz ging, also ich wollte halt einfach immer Musik machen und das Gefühl, was ich durch Rapmusik hören bekomme, auch anderen geben können. Es war jetzt nicht so, dass ich ganz früh in meinem Leben dachte, ich werde auf jeden Fall Rapper und irgendwie auf der großen Bühne stehen. Oder irgendwie. Das war jetzt nicht bei mir so, aber ähm, im Nachhinein bin ich jetzt einfach froh, nicht in einem Job zu sein, den ich halt nur mache, um die Familie zu ernähren, sondern es ist ein Kreativjob. Ich selber bin mein eigener Chef und kreiere halt den Content, der dann am Ende des Tages darüber entscheidet, ob ich ja, davon leben kann oder nicht. Also es ist schon sehr spannend. Was ich bei dir immer bemerkenswert fand ähm, ohne dich jetzt zu groß mit den anderen im, im Business-Vergleich zu wollen. Aber ich halte bei dir immer das Gefühl, so what you see is what you get. Also du versuchst mir hier kein Image zu verticken. Ähm, du bist kein Poser, du bist aber auch nie irgendwie so ein Business-Typ, bei dem es halt irgendwie nur um Kohle geht, sondern man hatte halt schon immer das Gefühl bei dir, dass du brennst für das, was du machst und dass Musik für dich auch selbst so eine Art heilende Wirkung hat, möchte ich schon fast sagen. Ja, das stimmt. Musik war tatsächlich für mich auch immer irgendwie was Therapeutisches oder wie so ein mhm. Ventil, um ja, Emotionen auch zu kanalisieren. Ja, das kann man einfach ganz klar sagen. Und das andere, was du meintest, ist glaube ich einfach, es wäre mir zu anstrengend irgendwie. Also dieses Ganze so, also so wie ich Rap kennengelernt habe, natürlich ist es alles auch immer no business like show business. Das, was man ja bekommt sozusagen als Konsument, ist ja auch nicht unbedingt eins zu eins das, was es ist. Aber in meiner sozusagen Wahrnehmung war es immer so, dass die Musik, die ich gut fand oder die Rapper, die ich gut fand, dass die auch irgendwie authentisch waren und dass die mhm. nicht versucht haben, was darzustellen, was sie nicht sind. Und deshalb war das für mich eigentlich immer der Gradmesser auch, dass ich dachte, ein Rapper muss halt auch von seinem Leben erzählen. Also der kann jetzt nicht irgendwie wie, sage ich mal, ein Popsänger oder so ähm, einfach nur in Anführungsstrichen Emotionen bedienen, sondern es muss auch immer über seine Person irgendwie laufen. Also die Geschichte, die erzählt wird, muss irgendwie immer, man erzählt aus der Ich-Perspektive. Ich hatte immer das Gefühl, dass es beim Rap extremer ist als in anderen Musikformen Ja, es ist bestimmt so. Wenn du mal guckst, die Dinge, von denen du erzählst, sind es eher die, die dich äh, negativ berührt haben in deinem Leben oder auch viele positive Sachen? Ja, ich glaube, wenn es jetzt wirklich um Emotionen geht, dann verarbeite oder habe ich mich wahrscheinlich schon mehr mit negativen Emotionen auseinandergesetzt, gerade in der Musik. Positive Sachen ist dann schon eher so, dass man versucht, so eine Leichtigkeit, und da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen. Also als Rapper ist zum Beispiel, wenn man sich gut fühlt, dann gibt man halt irgendwie an und sowas habe ich auch viel gemacht. Also einfach Selbstbeweihräucherungsmusik. Aber ich habe das Gefühl, dass das halt irgendwie eher der Skill ist und so ein bisschen so, okay, die Kür oder das ist halt irgendwie das, was Spaß macht, das ganze Technische und aber das, womit man wirklich was bewegen kann, beziehungsweise vielleicht auch einen Mehrwert für die Gesellschaft hat, also zumindest von dem, was ich zurückbekommen habe, von Konzerten, Gespräche mit Hörern, waren halt meistens die Songs dann, wo ich irgendwas verarbeitet habe, wo ich, sei es jetzt ein Song, dass ich darüber geredet habe, Kinder zu erziehen, die nicht meine eigenen sind, oder einfach auch von dem Job im Lager äh, parallel zu sprechen und da, also die ganze Geschichte, irgendwie, wie es halt ist, parallel in den Top Ten irgendwie zu sein und aber im Lager arbeiten zu gehen und irgendwie sind es Sachen, muss ich sagen, wo die Leute mehr ja, mehr mit umgehen können oder selber sich vielleicht drin wiedersehen. also Und auch mir selber. also Das sind die Stücke, die, dann, die einem eher in Erinnerung bleiben, wo man das Gefühl hat, man hat vielleicht was geschafft. Es war eine schwere Phase, die überhaupt zu diesem Song geführt hat und vielleicht war der Song auch nicht leicht zu schreiben. Aber im Endeffekt hat man sich dann von der Seele geschrieben und hat das dann auch immer als Referenzwerk, wo man selber für sich vielleicht zurückgreifen kann. Du hast ja erwähnt, dass Musik für dich auch ähm therapeutische Zwecke erfüllt. Ähm, was sind denn so die Dämonen, die, bei denen die Musik hilft, die zu bekämpfen? Also bei mir also alles weiß ich natürlich auch nicht, sind auch immer wieder manchmal hat man den klaren Blick und sieht irgendwie gefühlt alles, was nicht so gut läuft oder was man gerne anders hätte und dann oft wiederum auch nicht. Also ich habe auf jeden Fall viel mit sel starker Selbstkritik äh, zu kämpfen, was heißt zu kämpfen, umzugehen die dann halt auch in Form natürlich auch irgendwie zu Selbsthass, also das ist sozusagen das Extrem, würde ich sagen. also Oder anders gesagt, es fällt mir schwer, sozusagen Selbstliebe ähm, zu spüren oder auch für mich zu sehen, ohne dass es an Leistung gekoppelt ist. Also bei mir ist ja. auch aus der Erziehung heraus und einfach so mein Verständnis von, wenn ich mit mir zufrieden bin oder mich einfach wohlfühle, habe ich einfach gemerkt, das hat immer damit zu tun, dass ich kurzfristig das Gefühl habe, irgendwas geleistet zu haben vielleicht. Das Gefühl ist auch leider schnell wieder weg, weil die Leistungen irgendwie nicht ewig bleiben. Aber ja, also da habe ich irgendwie, das ist ein sehr wiederkehrendes Ding bei mir. Kannst du uns mal deine Erziehung beschreiben? Wovon war die am meisten geprägt? Also meine Mutter ist halt, meine Mutter ist aus Nigeria, eine Ibo-Frau... Und ähm, in Nigeria sind sozusagen, so wie sie aufgewachsen ist, also sie hat auch einen Bürgerkrieg miterlebt. Und ähm, Nigeria ist ja eigentlich von den Ressourcen her ein sehr reiches Land und auch von den Menschen sehr viele verschiedene Sprachen, die dort gesprochen werden. Also eigentlich vom Potenzial her ein sehr reiches Land, aber aufgrund der Geschichte und der politischen Machtstrukturen halt ähm, sozusagen in der Armut gefangen äh, vom Mehrteil, äh, von der Mehrheit der Bevölkerung. Und meine Mutter hat es halt eben geschafft, aus ihrer Situation heraus so gut in der Schule zu sein, dass sie dann auch über ein Stipendium, in die USA zum Studieren konnte, ja. also hat da auch parallel trotzdem irgendwie zwei oder drei Jobs. Also so wie ich das in meiner Kindheit präsentiert bekommen habe, auf jeden Fall alles dafür gegeben, sozusagen die Bildungsmöglichkeiten zu haben. Und in der USA meinen Vater kennengelernt, dann sind die nach Deutschland. Und ich habe dann sozusagen, ja, das Privileg quasi gehabt, dass ich zwei Eltern hatte, die äh, den akademischen Weg gegangen waren. Aber von der Seite meiner Mutter her war es einfach klar dass da sehr viel Vorarbeit gefallen ist und dass ich da jetzt mich nicht darauf ausruhen kann. Also für sie war es ganz klar, sozusagen von Anfang an, dass ja ich eben im besten Fall ein Einzerschüler bis zum Ende, dann Studium mit Bravour abschließen und dann irgendeinen super tollen akademischen Job. Und so wurde ich quasi vorbereitet auf das Leben. Das heißt, seit ich mich erinnern kann, bin ich auf Leistung gedrillt worden in der Schule. Also Grundschule hatte ich alles einzeln so, weil also ich konnte auch, bevor ich in die Schule gekommen bin, schon... Ich will jetzt nicht übertreiben, aber so die Grundsachen im Rechnen und Lesen, so ein paar Sachen konnte ich auf jeden Fall schon, weil meine Mutter da halt alles investiert hat. Und deshalb war es irgendwie aber auch klar, dass, also meine erste drei war. <lacht> die kamen erst spät, aber es war ein Riesenproblem. Also es war einfach eine strenge Erziehung in dieser Richtung und ich glaube, das prägt einen einfach als Kind oder beziehungsweise als Mensch, was gerade so die frühe Kindheit, die Sozialisierung, das macht schon, glaube ich, viel davon aus, wie man die Welt halt wahrnimmt und Deshalb würde ich sagen, dass, also jetzt gar nicht wertend gemeint, das hat alles Vor- und Nachteile, aber dass definitiv mein Blick auf mich und auf die Welt irgendwie sehr stark durch dieses leistungsorientierte Denken geprägt ist. Da kann ich mir vorstellen, dass nicht vor Freude auf dem Tisch getanzt wurde, als du ja. den entsprechenden ja. Autoritäten eröffnet hast, dass du jetzt gerne Geld mit Musik verdienen möchtest. Ja, zumindest am Anfang waren ja auch gar keine Perspektiven, da überhaupt Geld zu verdienen. Ja. Deshalb. Ja, es war, also ich war lange Zeit das schwarze Schaf in der Familie und mittlerweile habe ich, also gerade mit meiner Mutter hatte ich ein sehr schwieriges Verhältnis, so würde ich mal sagen, beim Ranwachsen bis ins Erwachsenenalter auch hinein und es ist jetzt seit ein paar Jahren, dass es irgendwie besser geworden ist, dass sie halt sieht, ich übernehme halt Verantwortung für meine Familie und mache halt, also ganz normal wie jeder andere Job auch, dass ich halt irgendwie, also das war auch ein bisschen das Bild wahrscheinlich, ein Künstler halt, der hängt den ganzen Tag rum, was ich auch früher viel getan habe als Jugendlicher, natürlich irgendwie. Und genau deshalb war das schon von Anfang an nicht so, und hat ja auch keiner in der Familie vorher gemacht, also es gab da keine Erfahrungswerte und, aber alles gut, im Nachhinein alles gut, es war aber ein schwieriger Weg hierhin. Hat deine Mutter jemals gesagt, sie findet deine Musik cool und ist stolz auf deine Erfolge? Nein, so in der Form nicht. Ein bisschen so? Ja, also worauf sie stolz war, war tatsächlich, als ich das erste Mal im Fernsehen äh, war und äh, das ist Freundin krank. von ihr, genau. Ja. Ich war da bei Markus Lanz irgendwie mal. Ich und gesehen. Das, war so, das war das Highlight überhaupt eigentlich. Oder dann bei Max Herre bei MTV Unplugged, es war ja auch eher großflächig und irgendwie wurde ja. auch, glaube ich, auf Pro7 ausgestrahlt. Da haben sie Freundinnen drauf angesprochen, oh, dein Sohn war im Fernsehen. Das war ein stolzer Moment. Ja, ähm, sollte man aber dann nicht unterschätzen, also weil man kann ja auch nicht verlangen von seinen Eltern, dass die so wirklich wissen, was ja. man da tut und wofür man da brennt. Meine Eltern dachten auch lange oder haben auch gesagt so. Musikjournalist, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Ja. Ja. Und dann war ich das erste Mal im Fernsehen, ah, jetzt haben wir es verstanden. Ja, ich glaube, Fernsehen ist ein großer Faktor für die Generation, sage ich mal, der unserer Eltern. Wenn es im Fernsehen geschafft wird, dann ist es quasi legitim. Wir ja. es dann auch noch die Nachbarn sehen. und Genau, ja, ganz wichtig. Mein Papa hat dann beim Bäcker zwei Brezen umsonst bekommen, weil ich im Fernsehen war. Ab da lief es im Dorf. Alles richtig gemacht. Ja, kein Scheiß. Ähm... Wie wurdest, denn, wie wurdest du denn als Mensch gesehen, also jetzt mal so in, in Hinblick auf deine Beziehung und auf deine Herkunft? Ich kann mir vorstellen, es gab viele Momente in deinem Leben, da musstest du lernen, lernen, lernen und lernen, mit Sachen umzugehen. Wie man dich sieht, wo man dich, in welche Schublade man dich stecken will. Hat dir deine Erziehung da geholfen? Gute Frage. Also sagen wir es mal anders. Meine Mutter und Sachen, die ich in meiner Erziehung mitbekommen habe oder wiederkehrend mitbekommen habe, haben sich gefühlt mit der Realität, die ich dann außen erlebt habe, auch gedeckt. Also meine Mutter hat halt, also sie ist halt noch dunkler, dunkler als ich und hat natürlich, natürlich sagt man leider, ähm, Rassismus-Erfahrungen Rassismus in Deutschland gemacht, auch bis in die Familie hineingehend so. Also es ist halt einfach nicht leicht gewesen für meine Eltern sozusagen als ich weiß nicht, was der korrekte politische Begriff ist, aber sozusagen ein Elternteil weiß, ein Elternteil schwarz. Und die hatten auch richtig Schwierigkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Mhm. Und äh, meine Mutter hat mich halt immer erzogen. Also diesen Satz habe ich wirklich sehr oft bekommen. Du musst halt ähm, You have to be ten times better than a white man. Also du musst zehnmal besser sein in dem, was du machst, als jemand, der, der weiß ist halt. Und das hab, also ich weiß auf jeden Fall, dass mein Verhältnis zu dieser Aussage sich über die Jahre verändert hat. Ich habe sie früher Erstmal nicht ernst genommen, beziehungsweise dachte halt einfach, sie übertreibt und es ist generell ihre Strenge und meine Mutter sowieso super strenge Frau halt, aber natürlich kann man es dann auch nicht beweisen oder sagen, ja, das ist jetzt deshalb, aber ich hatte dann schon irgendwie im Verlauf meines Lebens, wenn man dann auch selber die Erfahrung macht und sieht, okay, Hautfarbe ist schon ein wichtiger Faktor und Menschen nehmen in erster Linie darüber wahr und vielleicht auch nicht immer positiv dann auch schon den Eindruck bekommen, dass sie auf jeden Fall nicht Unrecht hat mit dem, was sie sagt. Also sie hat mich quasi versucht, darauf vorzubereiten, dass die Gesellschaft einfach noch nicht so divers und inkludierend ist, wie das halt manchmal gerne gesehen wird oder behauptet wird. Was waren deine erste Rassismuserfahrungen, die du persönlich machen musstest? Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das war im, Kinder-, also im Kindergartenalter, ich war vier, fünf oder so, da war ich in einem Fußballverein, nicht lange, ich war auch nicht besonders gut, aber ich war dann in der Situation mal auf Toilette und ähm, da sind dann halt zwei Jungs reingekommen, die wollten halt dann einfach, also quasi Fleischbeschau, sage ich mal jetzt so machen, Und aber im Zusammenhang natürlich mit der unterschiedlichen Hautfarbe und einfach mal sehen, wie es ist und ich weiß noch… Das die, also, hast du so realisiert schon in dem Moment? Ich weiß halt nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber es war genau das Gefühl… Also, das Gefühl ist halt verblieben, so dass es das okay. war. Ich kann mich auch nicht eins zu eins an die Situation erinnern, außer dass ich dieses Bild noch vor mir sehe, wie ich da halt stehe am Pissoir. Links und rechts bauen sie sich dann auf und ich kriege dieses Schamgefühl. Und meine Reaktion war halt dann körperlich aggressiver. Also, ich habe mich umgedreht und die beide irgendwie geboxt. Und ja, das war meine erste Erfahrung. Und da kamen dann noch einige. Und man. Also, ich habe lange Zeit darüber nachgedacht oder mich irgendwie gefragt. Weil man das ja immer, man wird ja immer wieder gefragt, hast du viele Rassismuserfahrungen gemacht, waren die schlimm? Und man will ja auch irgendwie gar nicht so durchs Leben gehen und irgendwie denken, so ja, ich bin irgendwie so viel schlechter behandelt worden als andere. Also überhaupt zu realisieren, dass Erfahrungen, bestimmte Erfahrungen, Rassismuserfahrungen sind, hat auch lange gedauert. So. Also ja, im Generellen irgendwie so. Und vieles tut man dann auch teilweise ab. Es gibt ja auch irgendwie Rassismuserfahrungen einfach im Freundeskreis so, weil einfach Leute uninformiert sind und ja. Genau, und ich muss gestehen, dass ich erst viel, viele Sachen erst im Nachhinein so realisiert habe, dass das damit zu tun hat und dass es deshalb auch wehtut, so, weil man dieses Gefühl der Andersartigkeit und eben ja, der Abwertung aufgrund von äußerlichen Merkmalen hat. Wie kanalisierst du Sorry. dieses Wehtun, diesen Schmerz und die Frustrationen, die daraus erwächst? Also, ja, also in der Musik viel, viel irgendwie über. Also als Rapper arbeitet man sowieso sehr viel mit Selbstüberhöhung äh, oder Erhöhung oder einfach sich generell, es, man spricht ja auch von Eskapismus irgendwie in der Kunst, dass man halt sich in so eine Rolle reinflüchtet, auch wenn man es irgendwie sehr authentisch betreibt, aber trotzdem ist der Rapper oder das Rapper alter Ego die souveränere Version von einem selber sozusagen. Ja. Dem Rapper gelingt halt alles und darüber konnte ich, glaube ich, sehr viel kompensieren, dass ich da immer sehr viel Zuspruch bekommen habe, dass ich sozusagen in der Rolle als Rapper dann auch irgendwie authentisch immer war, auch aufgrund der Äußerlichkeiten, also quasi dann, wenn du willst, positiver Rassismus oder so. Ich habe halt schon immer vom Äußeren her irgendwie reingepasst und alle haben ja, klar ist der Rapper, der sieht ja so aus. Genauso wie ich natürlich ganz selbstverständlich auch ein Basketballer war, was ich nicht bin, aber so die Sicht halt ja. auf die Dinge. Also im Rap war halt irgendwie immer, also das war der Bereich, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich irgendwie ich sein und werde nicht so richtig in Frage gestellt beziehungsweise fall halt nicht auf oder wirke fremd. Also, es war eigentlich auch wahrscheinlich immer mit ein Grund, weshalb es mir leicht fiel oder weshalb es mir irgendwie gut getan hat, mich in dem Bereich zu bewegen. Ich würde an der Stelle mal gerne aus einem Track von dir äh, zitieren. Was ist das? Mhm. Heißt der, ähm, da nimmst du Stellung zu, unter anderem zu Online-Hass, Versagen von Politik und, und Fakeness. Und äh, du rappst da, der mit der Macht gewinnt, doch was ist Macht? Ähm, und. Vor dem Hintergrund würde mich interessieren, wie, wie holst du dir die Kontrolle so über dein eigenes Leben? Also, ich bin mir auf jeden Fall bewusst, dass es keine vollständige Kontrolle gibt. Ich glaube, das ist für mich auch wichtig zu erkennen, dass ja, es gibt einfach diese Kontrolle nicht gibt. Es gibt Teilbereiche, die man, ich würde sagen, Illusion haben kann, zu kontrollieren oder, oder das Gefühl haben kann, dass man da großteils drauf einwirken kann. Aber viele Sachen sind auch nicht in der Kontrolle. Und ich glaube, das ist so ein, wie ein Balanceakt. So gleichzeitig versuchen die Sachen, ja, nicht zu kontrollieren, aber zumindest zu beeinflussen, die man beeinflussen kann und die Sachen, die man halt nicht beeinflussen kann, zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, irgendwie ein fortlaufender Prozess, der auch immer wieder neu angepasst werden muss bei einem selbst. Bringt mich direkt zur letzten Frage im Teil 1. Was würdest du gerne verändern in der Gesellschaft und wie? Ja, also ich würde gerne Machtgefälle beziehungsweise ja, Machtstrukturen aufbrechen und neu ordnen, also dass es einfach keine Machtgefälle mehr gibt, dass sozusagen ja, Menschen nicht aufgrund von mehr oder weniger Macht äh, dann eine größere Lobby haben, also wenn sie mehr Macht haben quasi. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben aktuell. Und da fällt halt alles mit rein, also Diskriminierung und oder beziehungsweise fehlende Inklusion und generell Unterscheidungen Innerhalb der Gesellschaft zwischen Menschengruppen. So. Also, ja, ich, für mich hat das alles mit Machtstrukturen zu tun. Vielen Dank bis hierhin. Danke, danke dir. Ich muss dringend die Nase putzen. Sorry, <lacht> <lacht> ich habe nicht geguckt, also nicht, dass hier. Ich Nö, wir, hatten, wir hatten alle Stäbchen im Mund. Rein raus, ja. rein raus. Ja, klar, Macht.